Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Nämlich, wie ihr mit ganz wenig Zutaten ein richtig, richtig leckeres Eis machen könnt. Aber nicht nur ein Eis, sondern eben wie ihr das vielleicht so kennt, oben unten anfassen können und dazwischen eine richtig schöne Eiscremeschnitte haben. Und wie das geht, seht ihr jetzt. So, das ist also das Eis, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und wenn ihr das nachmachen wollt und wissen wollt, wie es geht, dann schaut gern nach unter www.veganik.de. Schaut in die Mitte, scrollt runter, dann kommt ihr zum eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Und dann bei Rückmeldungen an mich, Fragen oder Ähnlichem, schickt mir gerne eine E-Mail an markus.veganik.de. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und vor allen Dingen guten Appetit. Tschüss!